Und los geht's. Anwendung des trigonometrischen Satzes und hier ist dieser Satz gemeint, hier unten, Sinus Quadrat X plus Cos Quadrat X ist gleich 1. Ja. Das ist sozusagen der Satz von Pythagoras mit der trigonometrischen Funktionen. Nun schauen wir, wie man das jetzt anwenden kann. Der Sinus eines Winkels ist 5 13 Wie viel ist der Cosinus? Wie groß ist der Winkel? Wie groß ist die Hypotenuse eines rechtwinkeligen Dreiecks, wenn die Gegenkathete des Winkels mit Sinus 5 Drittel 9 cm ist? <lacht> Entschuldigung. <lacht> Berechnen wir zunächst einmal den Winkel mit Hilfe der Umkehrfunktion von Sinus. Das kann man mit dem Taschenrechner ganz leicht machen. Also Sinus x ist 5 Drittel, wir bringen das Sinus auf die andere Seite sozusagen, ja das ist die Umkehrfunktion. Und das ist Akkusinus von 513 und das ist 22,62 22 Grad ungefähr. Um den Cosinus zu berechnen, gibt es dann zwei Wege. Wir haben jetzt hier erst diese Frage geantwortet und schauen wir jetzt mit dem Cosinus, was da ist. Mit Hilfe des Winkels, ja? Der Winkel ist bekannt. Man kann einfach Cosinus von diesem Winkel angeben und der Täschen nach einer Spitz aus. Allerdings, wenn wir das so machen mit einer gerundeten Zahl, kommt eine ungenaue, äh, ein ungenaues Ergebnis heraus. Auch wenn wir das so äh, angeben, ein, also antippen, dann kommt so eine Zahl aus, aber wir sp mh, spüren dann nicht, was genau das Ergebnis ist. Ja? Und wenn wir jetzt doch diesen Satz hier benutzen, ja, das Sinus ist schon gegeben, ja, Sinus Quadrat, also einfach umformen sinus quadrat auf die andere seite es bleibt also 1 minus sinus quadrat und dann das quadrat von cosinus einfach zur wurzel auf die andere seite dann bleibt das jetzt hier das haben wir an anderer stelle auch gesehen wenn man so umformt und das bedeutet wir haben das die wurzel von 1 minus das quadrat des quotients 5 13 ja und wenn wir das ausrechnen das ergebnis ist 12 dreizehntel das ist jetzt genau das ergebnis also wenn ich jetzt hier 0,92 schreibe, das ist nicht das genaue Ergebnis. Wenn man es allerdings so schreibt wie hier, also mit äh, dem Strich über die Periode, dann ist es ein genaues Ergebnis. Aber wer macht sowas? Ja. Man sieht gar nicht, dass es hier um 13. geht. Ja. Und wenn man das so macht, ist das Ergebnis ganz klar und ganz genau. Und um die Hypotenuse zu finden, gehen wir wie in folgenden vor. Sei A die Gegenkathete. Und C, die Hypotenuse, ja, wir haben gesagt, Sinus von A ist 5 13, also A durch C, also 9 durch C. Ja? Und 9 wird die neue Seite, wieso haben wir diese 9? Wir haben gesagt, die Gegenkathete A müsste 9 cm sein, 9 haben wir also jetzt geschrieben. Also 5 Dreizehntel, das ist der Sinus, muss gleich so viel wie 9 durch C sein. Das ist eigentlich eine Schlussrechnung, ja. Und dadurch kann man so umformen hier und da kommt man auf die Antwort. Das war es. Thank you.